Hallo, mein Name ist Martin Buchholz und ich bin Vertriebsleiter bei der Zenit AG. Was suche ich? Ich suche dich. Hast du Lust auf ein junges dynamisches Team? Hast du Lust die Themen, die die Zenit vollumfänglich betreut, bei unseren Automotive-Kunden zu platzieren? Ist das Thema Digitalisierung für dich nicht nur ein Buzzword, sondern Leidenschaft? Möchtest du dich in einen komplexen umfeld weiterentwickeln und so den nächsten Schritt in deiner Karriere gehen, dann melde dich bei mir. Wir freuen uns auf dich. Ich freue mich darauf, den nächsten Kaffee mit dir gemeinsam trinken zu dürfen und die nächsten Jahren erfolgreich mit dir zusammenzuarbeiten. Kontaktiere mich gern via LinkedIn und dann können wir uns jederzeit telefonisch, persönlich oder auch online treffen und uns gemeinsam über deine Zukunft unterhalten. Ich freue mich auf deine Nachricht.